Cool, dass so viele Leute da sind. Einmal für euch zur Transparenz, ich glaube, ihr seht das gar nicht, es sind jetzt knapp 30 Leute hier in der Veranstaltung. Auf die Idee gekommen, Cecil quasi einzuladen, sage ich mal, sind wir gekommen, nachdem die Oberbürgermeisterin Simone Lange gesagt hat, kommen Sie da runter zu uns als BaumbesetzerInnen im Flensburger Bahnhofswald. Und da mussten wir dann sofort an Ceciles Buch denken und haben sie dann deswegen gefragt, ob sie nicht Lust hat, eine Soli-Lesung für uns zu machen. Ähm, wir besetzen seit dem 2. Oktober, nee, seit dem 1. Oktober letzten Jahres ähm, Bäume am Flensburger Bahnhofswald. Die sollen da einem Hotel und einem Parkhaus weichen. Wer sich da für die äh, näheren Geschehnisse interessiert und nicht sowieso schon drinsteckt, ähm, findet in der erwähnten Linkliste unter geteilte Notizen einmal einen Link zur Infoseite vom Infoladen Subtilus, subtilus.info. Da sind eine Menge längerer Berichte und ansonsten einen Link zu unserem Twitter-Kanal. Bisher nicht verlinkt sind äh, diverse YouTube-Videos, die es gibt. Also da könnt ihr zum Beispiel einen Waldspaziergang mit uns machen, virtuell, und euch verschiedene Interviews angucken. Ähm, von meiner Seite war es das, glaube ich, auch schon an der Stelle. Ich freue mich sehr, dass äh, Cecile das jetzt mit uns macht. Das wird ungefähr eine Stunde dauern. Und danach gibt es halt Möglichkeit für Rückfragen ich, und Debatte, äh, soweit das in diesem komischen virtuellen Raum halt so möglich ist. Viel Spaß! Ja, ähm, ist auch ungewohnt für mich. Das ist auch das erste Mal, dass ich das äh, so nur äh, online mache. Ich hoffe, ihr versteht mich sehr gut. Ich äh, habe da Hinweise auf meinem Bildschirm, ich nicht zu so schnell reden, klar und deutlich sprechen. Ich werde versuchen, mich dran zu halten. Und... Ähm, ich werde euch ein bisschen äh, das Buch vorstellen und ich habe vier Kurzgeschichten ähm, ausgewählt. Und äh, wie es funktioniert, ihr habt uns beide, äh, Moderation und ich, sind oben in den äh, Videos, für die die Videos anzeigen. Und unten, das ist die Präsentation, das dritte Bild. Und ihr könnt auch die Fenster beliebig größer oder kleiner machen mit äh, BBB, äh, mit der Maus. Äh, weil ich werde mich äh, ab und zu durch äh, die Folien klicken. Einerseits ist es die Gliederung, also wie das Buch aufgebaut ist, und andererseits, ich lese euch immer mal wieder eine Kurzgeschichte und danach gibt es jeweils ein paar Bilder. Und gucken wir mal, das Nummer 2 kommt, genau. Also das Buch ist schon 14 erschienen. Ich habe auch schon einige Lesungen gemacht. Und da sind Kurzgeschichten, steht da aus dem politischen Alltag einer Kletterkünstlerin. Ich finde, das ist die Kunst des Happenings, an der richtigen Stelle, zum richtigen Zeitpunkt da zu sein, um eine Botschaft zu vermitteln oder auch äh, meinem Gegner äh, Probleme zu bereiten. Also Bäume besetzen im Sommer ist schön und gut, manchmal auch äh, sinnvoll als Vorbereitung, damit man schön äh, befestigen kann. Aber wenn ich im Winter nicht da bin, wenn die Feldzeit ist, dann habe ich mein Happening oder meine Aktion verpasst, weil äh, es geht ja darum, dem Gegner Probleme zu bereiten. So ist es gemeint. Und äh, da sind so zehn Jahre Erfahrung als Aktivismus, denke ich, damals drin gewesen. Und äh, wir haben das Buch so im Verlag äh, Graswurzel Revolution. In den äh, geteilten Notizen seht ihr auch äh, die Nummer. Äh, das Buch ist nämlich äh, zu, äh, in jeder Buchhandlung zu bestellen mit der ISBN-Nummer. Oder für Menschen, sollte es Menschen aus Lüneburg geben. Äh, wir äh, haben das Buch hier äh, beim Wohnprojekt UNFUG. Und äh, 12 Euro gehen an dem Verlag und was darüber hinaus äh, eingezahlt wird, äh, geht an einen Antirepressionsfonds hier in Lüneburg. Das heißt, ihr dürft auch gerne persönlich äh, abholen hier in Lüneburg. So viel zu den äh, technischen, genau wir haben das Format gewählt, weil es immer mal wieder entweder so Aktenauszüge zu sehen sind, das werden wir dann sehen. Oder eben so mal Bilder, immer mal wieder so Bilder da drin gibt von Aktionen und so weiter. So viel. Denn wir haben ein paar Kapitel in dem Buch. Das ähm, erste Kapitel ist so ein bisschen freche Geschichten. So. Es geht um äh, ja, Aktionsformen, Kreativität. Ein bisschen Edge-Faktor bei Aktionen. Die auch, weil Politik muss auch Spaß machen können. Da habe ich erstmal noch keine Kurzgeschichte, weil ich habe ja vier ausgewählt. Skurrile Dinge gibt es auch. Ähm, da werde ich darauf zurückkehren bei einer weiteren Kurzgeschichte. Ich bin beim anderen Kapitel. Dann, es geht um Normen und Gesetze. Und das ist der, ne? Ja, genau. Da bin ich richtig. Ich fange mit Normen und Gesetzen. Also es gibt ähm, weder ein Paragraph im Strafgesetzbuch noch irgendein Verbot, äh, sich vertikal zu bewegen. Aber wenn man anfängt, sich vertikal zu bewegen, das bewirkt ganz komische Sachen. Und in dem Buch geht es ähm, relativ viel darum, was macht diese Aktionsform Klettern, mit? Äh, wie reagiert äh, das Publikum, aber auch vor allem die Staatsgewalt, wie reagiert die Polizei darauf, wie reagieren äh, J Juristen darauf, äh, Gerichte darauf. Und deswegen ähm, kann man sich ziemlich lange über Fassadenklettern aus, ähm, unterhalten. Das ist Seite 46. Und das heißt, das ist eine Kurzgeschichte, so, um Himmels Willen. Ich kenne kein Gesetz, das verbietet, sich vertikal zu bewegen. Doch wenn ich vertikal statt horizontal schaufester bummeln gehe, sorge ich für großen Wirbel. Reclaim the City. Auf hohen Häusern spazieren zu gehen, ist für mich eine Möglichkeit, eine Stadt symbolisch zurückzuerobern. Um ein Grundrecht auf Bewegungsfreiheit im wahrsten Sinne des Wortes wahrzunehmen. Als Protest gegen die zunehmende Privatisierung öffentlicher Räume. Für Bergsteigerinnen sind 150 Meter vertikal nicht unüblich. Zugegeben, das ist in der Stadt nie so gewöhnlich. Aber warum eigentlich nicht? Für solche luftigen Spaziergänge bietet sich die Geldstadt Frankfurt besonders an. Doch, damit werden die ungeschriebenen Gesetze der Gesellschaft gebrochen, die so formuliert werden könnten. Finger weg von den heiligen Finanztampeln und du sollst dich horizontal bewegen. Auf das Kraxeln auf Gebäude reagieren die Ordnungshüterinnen allergisch. Spider-Woman in Frankfurt schrieb an einem Wintertag die Frankfurter Rundschau. Und dann in der Ausgabe vom 3. Januar 2009, Doppelpunkt, Zitat, Jetzt haben sie Cécile Leconte. Das mit dem Skyper am Dienstag, naja, geschenkt. Am Mittwoch dann, 20 Meter über Gleis 1 am Hauptbahnhof, war immerhin weniger als der 13. Stockwerk des Büroturms in der Taunusstraße. Am gestrigen Freitag wollte aber Cécile Leconte auf Frankfurts Allerheiligsten rauf. Da griff die Polizei zu. Es war gegen 11 Uhr. Da erschien die 27 Jahre alte Französin vor der Börse. Als Lecomte sich anschickte, auch den Sandstein zu erklimmern, nahmen Streifenbeamte sich, sie fest. Nun ist sie dem Haftrichter vorgeführt worden und muss erst einmal eine Nacht in der Gewahrsam bleiben. Nichts Neues für die Kletterin. Ja, Gefahrenabwehr lautet immer die Begründung für die Freiheitsberaubung. Aber welche Gefahren denn? Das Geschehen spiegelt eine Gesellschaft wider, in der vor oben bestimmt wird, was als Gefahr eingestuft wird und welche Gefahren eingegangen werden dürfen oder nicht. Menschen dürfen Auto fahren und die Gefahr eingehen, gegen einen Baum zu prallen, aber nicht auf Gebäude klettern. Atomkraftwerke dürfen laufen, trotz der Gefahr für Leib und Leben, für Millionen Bürgerinnen durch eine mögliche Kernschmelze. Wer auf solche Gefahren aufmerksam macht, wird dagegen tagelang angesperrt. Welt. Der Freiheitsentziehung wurde Monate später vom Oberlandes Oberlandesgericht für rechtwidrig Recht erklärt. Der Freiheitsentzug, genau. Mehrere Seiten widmete das Gericht dem Fassadenklettern in seinem Beschluss. Also man kann sehr lange Gerichte beschäftigen. Ne? Ich zitiere aus dem Gerichtsbeschluss. Dabei ist bereits problematisch, ob die Umstände, die zur Festnahme der Betroffenen am 2.1.2009 geführt haben, eine Straftat darstellen. Das erklärte an der Hausfassade, die keinen besonderen Schutz gegen ein solches Vorgehen aufweist, muss der Berechtigte zwar nicht dulden. Es stellt zweifellos eine Besitzstörung dar, gegen die mit zivilrechtlichen Mitteln vorgegangen werden kann. Ob dieses Verhalten auch den Tatbestand des Hausrennungsbruchs? also § 123 Strafgesetzbuch, erfüllt, ist rechtlich nicht einfach zu beantworten. Die Betroffene hielt sich lediglich im Außenbereich und hatte gar nicht die Absicht, in das Gebäude einzudringen. § Paragraph 123 Strafgesetzbuch setzt in den hier nur in Betracht kommenden Tatbestandsmerkmalen voraus, dass jemand in das befriedete Besitztum eines anderen widerrechtlich eindringt. Es ist fraglich, ob eine Hausfassade ohne besonderen Schutz gegen das Erklettern unter dem Tatbestandsmerkmal befriedetes Besitztum des § 123 Strafgesetzbuch fehlt und das Erklettern einer solchen Hausfassade als Eindringen gewertet werden kann. Letztlich kann der Senat diese Frage aber dahingestellt sein lassen. Tja, endgültig klärte das Oberlandesgericht, die Strafbarkeit des sich an Fassaden vertikal Bewegens nicht, weil bereits andere Gründe für ein rechtwidriges Vorgehen der Polizei sprachen. Ein milderes Zwangsmittel wie ein Platzbeweis hätte zur Verfügung gestanden. Für mich steht fest, Klettern ist subversiv und kann einiges in Bewegung setzen. Und es gibt dann noch einen kleinen Hinweis: also, ich habe auch das Buch so gemacht, wenn ich aus Akten zitiere, dass ich äh, das Aktenzeichen äh, angebe. Und ein kleiner Hinweis steht da auch. Nach der Feststellung der Rechtswidrigkeit der polizeilichen Freiheitsentziehung durch das Oberlandesgericht klagte ich vor dem Landgericht Frankfurt am Main 800 Euro Schmerzensgeld gegen das Land Hessen erfolgreich ein. Das nennt man eine Amtsanhaftungsklage. Wie das geht, erkläre ich zum Beispiel in meinem Blog und das findet ihr in den geteilten Notizen. Man kann da Informationen dazu suchen. Genau, so viel bewirkt, wenn man einfach spazieren geht, vertikal. Und ich zeige euch jetzt mit der Präsentation, wie das denn sowas aussieht. Genau, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Und ähm, das ist ähm, von oben gesehen damals. Die haben ganz viel äh, ja, Feuerwehr und alles Mögliche äh, da ähm, hingeschickt. Ganz oben war ich nicht. Da gab es noch ein bisschen Strecke nach oben, dann die Achte, ja genau, da haben sie versucht durch ein niedrigeres Gebäude mich aufzufordern, runterzukommen, aber nach oben kommt ja nur Brei an mit so einem Mini-Megafon, aber das fand ich sehr lustig, den Menschen damals zu fotografieren. Ich war da alleine an dieser Fassade an dem Tag, einfach spazieren. Dann, äh, auf diesem Bild seht ihr ganz oben rechts, ein kleiner roter Punkt, das ist die Feuerwehr, die sie mir runtergeschickt haben. Die können nämlich nicht nach oben, sondern nur von oben nach unten. Und der kleine Punkt unten rechts, das bin ich. Ähm, das da äh, habe ich auch dazu gefügt, damit man sieht, auch was für Aktionen stattfinden können. Also 2009 war das sehr spontan, ich hatte einfach Bock äh, spazieren zu gehen. Ähm, und das haben wir wiederholt, dieses Mal mit äh, vier Menschen. Äh, 2015 war das bei Blockupy, also die ähm, ja, kapitalismuskritischen Protesten. Und äh, wir haben da zwei Banner äh, aufgehangen. Das eine heißt Kapitalismus tötet, damit die Leute gleich verstehen, worum es geht. So, ne? Und das andere war für die Leute zum Nachdenken zu bringen, tja, wie reagiert denn die Börse, wenn der Mensch ausstirbt? Weil irgendwie der Mensch weil irgendwie der, äh, die Börse ähm, wichtiger als der Mensch auch Menschenleben ist. Und deswegen habe ich dieses Bild auch eingebaut, weil ich finde, das äh, zeigt... Äh, und genau, und der Bankenturm gehört der Deutschen Bank, deswegen wurde der auch ausgewählt, abgesehen davon, dass er sich gut äh, beklettern lässt. Und ihr seht, auf welche Höhe das ist, auf äh, dem 13. Stockwerk. Von ca. 150 Meter hohen Turm. Das ist Kajper Hochhaus also in Frankfurt am Main. Genau, da sieht man, die, wie von oben das aussieht, da sieht man von dem Park die zwei Banner, also, das war von ziemlich weiter weg zu lesen Und es, war eine List, es gab auch eine lustige, irrtümliche äh, DPA-Meldung, die äh, meinte, wir seien auf äh, der Europäischen Zentralbank geklettert. Deswegen stand die falsche äh, Nachricht in den Medien, aber das haben wir ja nie behauptet. Aber es war schon sehr witzig, weil das war ja der Tag der Eröffnung des, der Europäischen Zentralbank. Ich meine, es gab so viel Polizei und Wasserwerfer dort, dass wir da niemals hingekommen wären. Aber es war interessant, wie die Falschmeldung, äh, ja, woher sie auch kam. Genau, hier sieht man das auch wieder. Genau. Ja, da ein bisschen ein, ein Einblick auch von oben, wie das aussieht. Genau. Dann, äh, genau, dann äh, habe ich, ähm, gehe ich ein bisschen weiter durch das Buch, äh, weil ich einen zweiten Text ein bisschen später, also in dem Buch, äh, da habe ich äh, für heute, weil es nicht der Schwerpunkt ist, äh, kein äh, Bild äh, ausgewählt, äh, was diesen Kapitel äh, mit nackter Staatsgewalt angeht, ähm, ausgewählt, aber setzt sich mit äh, lebensbedrohlichen Situationen, unter anderem bei Kletteraktionen, aber nicht nur. Und, ähm, und Polizeigewalt auch in Frankreich. Ich habe auch ähm, über Frankreich geschrieben äh, in diesem Kapitel. Genau, also das ist eins. Und ähm, im darauffolgenden Kapitel... Da lese ich auch heute keinen Text. Das mache ich manchmal bei Anti-Atom-Veranstaltungen oder bei äh, Gedenkveranstaltungen, äh, weil es war mir damals sehr wichtig, ähm, ein Kapitel in Gedenken an Sebastian Briard äh, zu schreiben, weil es sehr wenig äh, darüber gibt. Und äh, ich lasse euch kurz den Text lesen. Das ist ein Aktivist, der 2004 durch einen Castor-Zug äh, getötet wurde. Und ich mache einfach zwei Minuten. Also eine Minute Pause, damit ihr das lesen könnt. Ja, ich glaube, ich habe gelesen, genau, und ein Fazit daraus ist, äh, wenn man Aktionen macht, egal, aber das haben wir auch im äh, dannenröder fortgesehen gesehen, dass man auf sich ähm, ähm, zählen muss, äh, was die Sicherheit angeht, und niemals äh, sich darauf verlassen kann, dass die Gegenseite äh, sicher vorgeht, und selber möglichst äh, viele Sicherheitsvorkehrungen, also der Unfall, äh, der tödliche Unfall mit Sebastian damals lag, Daran auch, dass die Gruppe sich darauf verlassen, dass die Bahn ihre eigenen Gesetze wie äh, vorsichtige Fahrt bei Warnungen und so weiter äh, einhalten würde, was nicht geschah damals. Nur, dass man das weiß, weil ich glaube, als Aktivist ist das eine sehr äh, große Erfahrung und für mich, das war ein sehr einschneidendes Erlebnis damals und das war mir sehr, sehr wichtig, auch das in einem Buch weiterzutragen, weil Menschen, die 20 Jahre jünger sind, äh, diese Geschichte gar nicht mehr äh, kennen. Es gibt auch ein Kapitel, wo es um Überwachung mit besonderen technischen Mitteln geht. Ähm, wie fühlt sich eine Überwachung durch ein MEK, also mobiles Einsatzkommando, der einem hinterherrennt? Ähm, was ist denn eine Gefährderansprache? Oder warum äh, interessiert sich der Verfassungsschutz mehr als äh, für mordende äh, Neonazis? Also darum geht es in dem Kapitel, da habe ich heute auch keinen Text, weil es nicht der Schwerpunkt ist. Ich habe mehr ein bisschen Aktion und Baum und Klettern äh, heute gewählt. Äh, nämlich werde ich jetzt einen Text aus diesem Kapitel lesen. Gefahr, das ist nämlich eine Frage der Definition. Der Staat sagt, ich bin gefährlich, Klettern ist gefährlich. Und ich bin der Meinung, ein Atomtransport ist gefährlich, der Klimawandel ist gefährlich, die Gentechnik äh, und so weiter. Und äh, ich habe die Geschichte... Genau. Eine Geschichte das ist in Lüneburg geschehen damals. Das heißt, Baumklettern gefährdet den Staat. Und danach zeige ich auch zwei, drei kleinen Bildern. Baumklettern gefährdet den Staat. An einem eisigen Dezembertag gingen seltsam bekleidete Menschen durch die Lüneburger Innenstadt. Inmitten der Fußgängerzone versuchten direkt vom Mars entsandete Journalistinnen, das für sie unverständliche Verhalten der Erdlinge zu entschlüsseln. Für Marsianerin haben Begriffe wie Sicherheit oder Macht keine Bedeutung. An jenem Tag ging das Team der Frage nach, weshalb es in Lüneburg verboten sei, auf Bäume zu klettern, das Fällen derselben aber erlaubt sei. Hintergrund waren Meldungen über eine anstehende Gerichtsverhandlung wegen Baumklettern. Immer wieder verwiesen Passantinnen auf eine städtische Verordnung zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung. Die Bedeutung dieser Begriffe und den Nutzen einer solchen Verordnung könnte niemand wirklich erläutern. Das Team von Mars TV wurde zum Ordnungsamt geschickt. Weil das Wort Ordnung in der Bezeichnung des Amtes steht, müsste es ja die Fragen beantworten können. Doch, auch dort konnte die Frage nach dem Sinn dieser Verordnung nicht abschließend geklärt werden. Der Chef vom Amt zeigte sich nämlich wenig gesprächsfreudig und litt an Wahrnehmungsstörungen. Das Möhren Mikrofon des Teams hielt er für eine Wurst. Die Teammitglieder waren aber Veganerinnen. So wird immer noch darüber gerätselt, warum es einen Planeten gibt, auf dem das Klettern in Bäumen und das Liegen auf Bänken verboten ist. Bei einem weiteren Rundgang durch die Stadt fiel dem Team auf, warum der Chef vom Ordnungsamt zuvor etwas gereizt auf die Fragen reagierte. Bei genauem Hinsehen konnten zahlreiche Transparente in verschiedenen Bäumen festgestellt werden. Die Hebebühne, mit dessen Hilfe die Transparente entfernt werden sollten, kam kaum hinterher. klettert gefährdet den Staat, stand darauf. Selbst der Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz wurde bestiegen. Politisches Engagement kann zu Repression führen, stand auf dem Banner. Doch auch Befragung durch das Team stellte der Täter in Abrede, gegen die Verordnung verstoßen zu haben. Der acht Meter hohe Weihnachtsbaum sei im Sinne der städtischen Verordnung kein Baum, sondern... Ein Möbelstück. Er habe ja keine Wurzeln. Zur Polizeiware wurde er trotzdem mitgenommen. Mit Martinshorn und Blaulicht. Menschen, die ihren Weihnachtsschmuck in einer Höhe von über zwei Metern im Garten aufgehängt hatten, erhielten ihrerseits Post von der Stadt. Das Amt für Law and Order warf ihnen vor, gegen den Absatz 4 der Verordnung der Stadt Lüneburg über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, SOV, verstoßen zu haben. Demnach ist es verboten, auf Straßen zu liegen oder zu übernachten, auf Abgrenzungsmauern, Bänken und Stühlen, soweit sie auf öffentlichen Straßen stehen, zu liegen oder zu übernachten, Straßenlaternen, Lichtmasten, Feuermelder, Notrufanlagen, Denkmäler, Brunnen und Bäume zu erklettern. Weitere Vorwürfe waren nicht entfernte Eiszapfen, zukunftrastarme Hausnummern oder ähnlich absurde Regelverstöße. In einem weiteren Schreiben wurde die EinwohnerInnen außerdem aufgefordert, auch Kinder und Katzen in Zukunft nicht mehr unbeaufsichtigt zu lassen, da sonst die Gefahr bestünde, dass diese Klettern würden und dann weitere Menschen zur Rettung der Kinder und Katzen genötigt würden, ebenfalls gegen die städtische Verordnung zu verstoßen. Das alles sei eine Fälschung! behauptete ein Stadtverordneter. In einem Zeitungsartikel vermutete das Ordnungsamt sogar eine Kampagne gegen sich. Grund dafür waren neben der aufgetauchten Schreiben der Stadt auch kritische Parolen an den Wänden einiger die Macht und Ordnung repräsentierenden Gebäude. Doch als am Tag darauf eine Aktivistin der Prozess wegen Baumkletterns gemacht wurde, brachten diese in der Zeitung zitierten Äußerungen der Richter in Verlegenheit. Einen Antrag der Betroffenen, der sich auf die Aussage in der Zeitung bezog, stellte der Richter zunächst zurück. Die Anklage beruhe ausschließlich auf der in der Zeitung als Fälschung deklarierten städtischen Verordnung, so die Aktivistin. Der Aktivistin wurde vorgeworfen, den Baum aus Protest gegen Baumfällungen und die autoritäre Stadtpolitik erklommen zu haben. Außerdem war sie zusammen mit einer weiteren Künstlerin zwischen zwei Bäumen über der Route eines geplanten Neonazi-Aufmarsches als Seilartistin in Erscheinung getreten. Der Aufmarsch wurde daraufhin wegen der zwei Frauen umgeleitet. Nach anfänglichen Streitereien um die Einleistung der Betroffenen, die das Lied Mein Freund der Baum abspielen wollte, als Einlassung ging der Richter einer weiteren Auseinandersetzung um das Baumklettern aus dem Weg. Nach 90 Minuten Verhandlung stellte er das Verfahren ein. Über den Antrag der Betroffenen zu beweisen, dass die städtische Verordnung, wie vom Stadtverordneten behauptet, eine Fälschung ist, wurde nie entschieden. Auch nicht in späteren Verfahren. Das Gericht hatte offensichtlich keine Lust mehr, sich mit dem, einem derartigen Verfahren sich erneut zum Affen zu machen. Freundin, die Freundinnen vom Mars und weitere nacht und Nebelaktivistinnen haben dazu beigetragen, dass in Lüneburg das Recht auf Baumbesteigung erkämpft wurde. Auf dem Papier gefährdet Baumklettern weiterhin den Staat. Die städtische Verfügung gibt es im Internet zum Nachschlagen. Doch Baumkletterinnen juristisch zu verfolgen und ihnen dadurch eine Bühne für kreative politische Aktionen zu bieten, gefährdet den Staat anscheinend noch mehr. Die Rechtgüterabwägung, spricht für das Baumklettern. Und da am Ende der Geschichte ist der Link zu dieser städtischen Verordnung, die tatsächlich existiert. Also die ist auch real, diese städtische Verordnung. Aber absurd. Und deswegen haben wir Straßentheater daraus gemacht. Und das ist eine Art von kreativer Umgang mit Repression, der auch voll wichtig ist um, nach, für nachhaltigen Aktivismus, meiner Meinung nach weil man dadurch äh, sich empowert, äh, eine Aktion plant, Aufmerksamkeit erregt. Und wie wir da in dem konkreten Fall gesehen haben, danach hatten die Behörden keine Lust mehr, mich äh, wegen äh, nur Baumklettern zu verfolgen. Ich habe immer mal wieder Bußgelder gekriegt von der Stadt, immer wieder Einspruch eingelegt. Und äh, das Gericht hat einfach in der Regel keine Lust, mit mir äh, so was zu verhandeln. Die wollen nicht, äh, dass ich den Gerichtssaal als politische Bühne nutze. Und deswegen gibt es ein paar Bilderchen, genau so sah zum Beispiel der, das Möbelstück aus. Na, wir haben uns ja darüber gestritten, äh, weil ähm, es ja keine Wurzel hat. Das ist ja der ba Weihnachtsbaum, der ne am Machtplatz in Lüneburg äh, zu Weihnachtszeit immer aufgestellt wird. Am Ende hatten wir nicht mehr genug Banner für die Aktion, deswegen hatten wir äh, weiße Banner aufgehangen, einfach leere Tücher. <lacht> Und die Stadt hat die trotzdem abgehängt. Äh, so sieht MachtTV aus. Äh, was in dem Buch angesprochen ist, man bekleidet sich ein bisschen, ja, verrückt, bekloppt, <lacht> äh, mit so einem Ra Bildrahmen, da hat man so ein Bettlacken, äh, das leer ist in der Mitte, mit einem Loch, das äh, bringt den Fokus der Menschen, der Blick der Menschen geht äh, in dieses Loch und so kann man Straßentheater machen und da hatten wir auch zufälligerweise sogar einen Journalist ohne das zu wissen von der lokalen Zeitung interviewt und deswegen meinte er, er gab uns danach am Ende seine Karte und sagte ja, ich komme gleich wieder mit dem Fotograf und deswegen hatten wir sogar für diese Aktion einen ziemlich großes Artikel in der Zeitung das hat für ziemlich viel Wirbel gesorgt. Also das ist die Möglichkeit aus Prozessen wieder eine Aktion zu machen. Das war diese öffentliche Bekanntmachungen. Also es gab so Schreiben, die nach Schreiben der Stadt aussahen, aber angeblich eine Fälschung waren. Äh, genau oder hier ähm, genau diese, ähm, das da ist das Schreiben, was manche Leute bekommen haben, die äh, offensichtlich in ihrem Garten äh, äh, zum Beispiel Weihnachtsdekoration äh, in mehr als zwei Metern Höhe. Und der zitierte Text ist echt, äh, das Schreiben angeblich eine Fälschung, so stand das. Das äh, Amt für Law Order soll es angeblich nicht so, genau, Bereich 32, Normen und Kontrolle soll angeblich anders heißen. Also mit kreativen Protestformen, mit Überidentifikation, mit Kommunikationsgerier kann man auch äh, neben solchen Klettern als Aktionsform viel erreichen. Ich glaube es ist auch äh, voll wichtig, äh, dass Widerstand einfach von seiner Vielfalt lebt. Und äh, es gehört halt nicht nur zum Klettern. Wer klettern kann ganz gerne, aber es gibt viele Möglichkeiten, äh, Protest zum Ausdruck zu bringen. Genau. Ich hoffe äh, es läuft alles gut, aber ich habe gerade keine Hinweise gekriegt, dass es. Na, alles gut. Dann geht's weiter. Ich bringe zurück äh, zu skurrilen Dingen. Weil ähm, es geht um eine Baumbesetzung in dem nächsten Text, weil ich dachte, na, wenn es Lesung für Baumbesetzung und wenn die Dame da kommt, sie da runter sagt, äh, das muss schon äh, äh, auch zur Sprache kommen. Und ähm, in diesem Kapitel geht es um skurrile Dinge, also bärlichen Unfug, äh, seltsame Dinge, mit denen Mensch sich als Aktivistin beschäftigen muss. Also wo man denkt, ey, äh, was soll das? Und äh, womit zum Beispiel Gerichte beschäftigt werden, äh, die Geschichte heißt die Erdanziehungskräfte, nämlich Geschichte beschäftigen sich damit. Es ist schon spannend, womit Gerichte sich so beschäftigen können. Es war einmal eine Polizistin, die ihren Job freiwillig gewählt hatte die dazu gehörenden Unannehmlichkeiten aber nicht haben wollte und gerne Demonstrantinnen dafür verantwortlich machte. Was zur Folge hatte, dass ein Gericht sich mit den Erdanziehungskräften und anderen skurrilen Einzelheiten wie dem Vergleich zwischen Äpfeln und Birnen oder Polizistinnen und Umzugkartons beschäftigen musste. Wir sind im Jahre 2009 im von Profit und Markt regierten Bundesland Hessen. Weil die ökonomischen Profitinteressen der Flughafenbetreibergesellschaft Rapport über der Natur, dem Grundrecht auf Gesundheit und körperliche Unversehrtheit standen, wurden 250 Hektar Bahnwald für den Flughafenausbau in Kelsterbach bei Frankfurt zur Fällung freigegeben. Dagegen wehrte sich eine Handvoll Ökoaktivistinnen. Mitten in einem Wald hatten sie ein rebellisches Dorf eingerichtet mit Baumhäusern, Bodenhäusern und einem unterirdischen Versteck. Der Freund und Helfer schützte die Privatinteressen der Fraport sowie die Machtinteressen der Regierenden mit großem Eifer. Weil sie eines Tages aus Protest gegen die Zerstörung der Umwelt auf dem Dach einer Baumerntemaschine landeten, wurden neun Aktivistinnen die Freiheit entzogen. Auf der Polizeiware verlangte man von den Aktivistinnen, dass sie in der eigenen, an der eigenen Freiheitsberaubung aktiv mitwirken. Doch die Widerständigen blieben unbeugsam. Solch eine Frechheit wollte sich eine Polizistin, nennen wir sie Jessica, nicht gefallen lassen. Vor einer ungehorsamen forderte sie 1200 Euro Schmerzensgeld und klagte vor Gericht. Jessica trug vor, die Aktivistin sei für ihre Verletzung am Handgelenk verantwortlich. Sie habe sich beim Wegtragen der Aktivistinnen der Aktivistin am Handgelenk verletzt. Die Umweltschützerin sei also dafür verantwortlich, sie habe sich schwer gemacht. Zum Beweis der Tatsache, dass die Gefangene sich nicht schwer machen konnte, wurde ein Gutachten für Erdanziehungskräfte beantragt. Ursächlich für die erst drei Tage nach dem Vorfall festgestellte Verletzung sei zudem nicht das Verhalten der Aktivistin, sondern die unsagemäße Vorgehensweise der Beamtin. Ein Umzugshelfer könne den Umzugkarton, den er falsch angefasst habe, wegen der daraus resultierenden Verletzung nicht verklagen. So könne die Aktivistin für die Verletzung der Beamtin auch nicht verantwortlich gemacht werden. Einen Vergleich, der die Gegenseite auf die Palme brach. Die Beklagte würde Äpfel mit Birnen vergleichen, da sei abwegig. Außerdem gäbe es bei der Polizei keine Ausbildung zum Wegtragen von Menschen. Tja, das erklärt vielleicht, warum Polizistinnen gleich mit Gewalt vorgehen, wenn ein Mensch auf ihre Befehle nicht reagiert. Denn Zwangsmittel und schmerzhafte Zwangsgriffe gehören sicher zu ihrer Ausbildung. So meine Erfahrung. Tja, dem absurden Streit schob das Gericht letztendlich einen Riegel vor. Zu der unterhaltsamen Beweisaufnahme kann es, kam es nicht mehr. Entgegen der weit verbreiteten Meinung bei Polizeibeamtinnen und Betroffenen sind Betroffene zu keinerlei aktiven Mithilfe bei ihrer Ingewahrsamnahme verpflichtet, so das Gericht. Sitzen bleiben ist ihr Grundrecht. Das Gericht fühlte sich außerdem nicht dafür verantwortlich, Zitat aus dem Gerichtsbeschluss, das allgemeine Lebensrisiko abzuwenden. Genau dieses allgemeine Lebensrisiko habe sich aber vorliegend im Rahmen der Ausübung des überdurchschnittlich risikobehafteten Berufes der Klägerin als Polizistin manifestiert. Ende Zitat. Ja, Schmerz ist Geld. nix da. Ende gut, alles gut. Das absurde Märchen ist zu Ende. Und ich habe hier wie immer... Ein Aktenzeichen angegeben, youtube so, am Ende. Und hier haben wir, seht, ich habe kein Bild genommen, sondern ein Zitat aus dem Verfahren. was man äh, wissen muss, warum es so absurd ist, ist, dass ähm, vor dem Zivilgericht, das ging ja um Schmerzensgeld, wo ich verklagt wurde durch die Polizistin, äh, man darf äh, nicht äh, nichts falsch behaupten und man muss für jede äh, alles, was man äh, ausführt ein Beweismittel vorbringen, sonst wird es nicht berücksichtigt. Sprich selbst für Erdanziehungskräfte muss man ein Beweismittel vorbringen. Und das ergibt deswegen solche Anträge vor Gericht, solche Beweisanträge. Und äh, ich zitiere also als ähm, als der Entgegnung auf meine auf die Klage auf die Klagebegründung der Polizistin. Zitat, das ist der große Text hier. Ebenso wenig gab es sonstige physikalische Veränderungen, insbesondere keine Veränderungen der Erdanziehungskraft, aus denen auch nur annähernd geschlossen werden könnte, die Beklagte habe sich plötzlich schwer gemacht. Beweis, Einholung eines sachverständigen Gutachtens. Ja, so ist das mit der Juristerei. Äh, genau. Und ich zeige euch einfach Bilder, wie diese Baumbesetzung damals ausgesehen hat. Also zum Hintergrund. Ähm, das waren auch nicht so die Hochzeiten von Klimabewegung und äh, Baumbesetzungen damals. Das waren noch nicht so viel, wie heutzutage es heutzutage gibt. Ähm, und wir waren so zu den Höhezeiten wahrscheinlich 50 Leute in den Bäumen. Ähm, zu den größeren Demonstrationen kamen 500 Menschen in den Wald. Also längst nicht so viel wie im Hambi oder im Dani. Und es ging um eine neue Landebahn äh, für äh, Fraportflughafen in Frankfurt, im Kelsterbach. Und da wurde ein, Wald, äh, ein Bahnwald, das war auch ein geschütztes Waldgebiet, aber das ist ja für Profitinteressen immer so. Das kennt ihr bestimmt. Und da wurde der Wald gerodet. Deswegen sage ich euch jetzt Bilder. Ähm ja, so sah äh, der Kern äh, vom Widerstandsdorf äh, in der Mitte dieser runde Hütte, das wurde von der örtlichen Bürgerinitiativen gespendet damals und in den Bäumen äh, gab es natürlich Baumhäuser. Das heißt, es gab äh, Platz für alle, für Kletterer, Nicht-Kletterer, für Menschen, die Bock auf äh, radikale Aktionen, es gab auch diverse Sabotageaktionen, aber auch für Menschen auf dem bürgerlicheren Spektrum, die äh, jeden Sonntag mit Kaffee und Kuchen äh, gekommen sind und Sachen gespendet haben. Das war eigentlich eine sehr schöne Besetzung, die hat dann im Sommer angefangen, damit man mit Zeit hat, sich niederzulassen und die wurde dann im Februar, also Januar, Februar geräumt. Beziehungsweise, wir hatten das Problem damals, dass Fraport einen Zaun um das Widerstandsdorf gelegt hat und dann angefangen hat, im Rodungs, im rundum zu roden. Und dann gab es ein bisschen Streit darüber, versteinigen wir unser Dorf Behalten wir unsere Kräfte dafür oder brechen wir aus, um direkt vor den Harvestermaschinen im Rodungsgebiet zu ähm, besetzen? Wohl wissen, dass es danach schwierig ist, wiederzukommen, weil man danach einen Platzverweis hatte und die Eingänge zum Widerstandsdorf waren äh, dann rund um die Uhr mit Licht und Security bewacht. Deswegen war es eine schwierige äh, Sache. Genau Am Tag der Räumung wurde auch ähm, der Brief von der Fraport öffentlich verbrannt. Von wegen, nee, wir verlassen nicht freiwillig äh, den Wald. Und äh, das da ist zum Beispiel ein, der Tag, wo ein Bunker äh, geräumt wurde und das ähm, Dorf äh, eingezäunt wurde. Da habe ich äh, mich äh, direkt über den Zaun äh, abgeseilt. Wir haben auch versucht, zwischendurch den Zaun zu klauen. Aber der Zaun ist gebrochen und nicht, äh, nicht das Seil. <lacht> äh, mit Flaschenzucker kann man nämlich äh, sehr viel machen. <lacht> Genau, und dann, deswegen tanzte ich da gerade eine Securities und Polizei äh, über den Köpfen. Lieber Bäumen, in Bäumen wohnen, als Wälder roden, steht auf dem Banner. Genau, ich glaube, das Bild ist von der Frankfurter Rothschau gewesen. Oder da, ähm, da war ich äh, Teil der Menschen, die gerne ins rotow gegangen sind, statt im Widerstandsdorf zu bleiben, um direkt vor den Harvestermaschinen, also schnell mit Räuberleiter in die Bäume hoch und dann hochtapen. Für die Kletterer äh, spricht er sie an, aber es geht im Grunde darum, an dem Stamm hoch und äh, dann direkt vor der Harvestermaschine zu besetzen. Äh, vorliegend hat mich das ein einsatzkommando und die sind echt schlecht gewesen. Die hatten zwar die komplette Baumpflegerausbildung, also Ausbildung weiß ich nicht, Ausrüstung, aber der, äh, die haben zum Beispiel mit dem Messer direkt in Richtung ihrer Sicherung äh, die ganzen Äste abgesägt und dann äh, mit ihren äh, Steigeisen äh, falsch äh, angewendet und dann ist einer zum Beispiel äh, fünf Meter vom Hamstamm runtergebrüttert und wieder zu Boden gelandet. Äh, der hatte versucht hochzukommen, weil die Hebebühne kaputt war. Er hat es aber nicht hingekriegt und äh, bis äh, er runterfiel, äh, war die zweite Hebe, die Hebebühne da. Und das Bild jetzt ist äh, der Sekala, der mich äh, gerade räumt und ich hatte keinen Bock in seine Hebebühne freiwillig zu kommen, deswegen habe ich ihn kopfüber, auf ihn kopfüber gewartet. Genau, so kann das äh, machen. Das da zum Beispiel war das äh, Robin Wood äh, Widerstandsbaumhaus mit sogar äh, Ofen und so drin. Damals war es relativ neu, dass man so befestigte Baumhäuser. Inzwischen gibt es viel mehr Baumbesetzungen, äh, äh, die länger dauern, aber das war damals relativ neu. Wir haben mal zu acht in diesem Baumhaus geschlafen mit Leuten auf dem Dach. Das da war eine Harvesterbesetzung. Äh, direkt auch im Rotungsgebiet mit so ohne fraport werden wir gar nicht hier eure Kinder werden so wie wir und so zwei Stunden lang haben wir das oder ich kenne ein lied das jeden nervt jeden nervt ich kenne ein lied das jeden nervt das geht so <lacht> äh, genau wir waren sehr äh, unerträglich das war Absicht und das war im Anschluss an diese äh, HarvesterBesetzung, äh, dass ich äh, diese Geschichte die ich gerade vorgelesen hat, habe mit der Polizistin die mich nicht wegtragen wollte und sich angeblich dabei Verletzt hat. Und wichtig ne, aus der Kurzgeschichte, äh, und das ist so auch gerichtlich: viele denken, man muss, nee, es gibt keinerlei Verpflichtung zur aktiven Mithilfe an einer polizeilichen Maßnahme. Man darf sich nicht aktiv dagegen wehren, das stimmt, das wäre Widerstand, aber die aktive Mithilfe, die, die gesetzlich gesehen, es gibt keine Verpflichtung dazu. Und ich denke immer, wenn die Polizei gerade mit mir beschäftigt ist bei Aktionen, dann ist sie in dem Moment nicht mit anderen beschäftigt, die vielleicht geile Aktionen machen. Deswegen beschäftige ich die gerne, selbst manchmal in Gefangenen-Sammelstelle, wenn man da klettern kann, habe ich das auch schon mal gemacht. Dann mussten sie einmal eine Klettereinheit Richtung äh, Gefangenen-Sammelstelle holen, um jemanden aus ihrer eigenen Gefangenen-Sammelstelle äh, zu holen. Pech. Kann ja passieren. Genau, wir hatten ein bisschen viel Polizei für diese Räumung. Die haben, wie im Dani, natürlich die Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten. Das war höher als zwei Meter und es gab keinerlei Sicherung durch die Polizei. Aber Großprojekte können nicht durchgesetzt werden, ohne dass der Staat die eigenen Gesetze verletzt. Das ist äh, egal zu welchem Thema, Klima, Atom, was weiß ich, äh, das ist immer so. Das ist dieses Ausbruch äh, der, ins Rodungsgebiet. Dann gab es Security rundum, also man musste schon schnell sein, um Richtung Harvester zu gehen. Und zum Beispiel auch vielleicht ein kleiner, es gab ein paar Kleinigkeiten, zum Beispiel, genau, wir mussten immer wieder Material in den, in den Camp reinholen und manchmal, um Seil reinzubringen, sind ältere Damen gekommen, die plötzlich ein bisschen dicker waren und die waren sozusagen eine, eine Seiltrosse. Also die hatten da Seil um ihren Körper gewickelt, um uns um Seil vorbeizubringen. Also mit so ein bisschen Kreativität kann man äh, schon Material auch in einem bewachten Camp äh, reinbringen. Das hat immer mal wieder funktioniert und äh, ich glaube, ich habe schon auch zwei, drei Platzverweise kassiert. Also ich bin immer mal wieder doch darauf getaucht, damals. Das da ist ein Wegtragen in dem Fall. Ob ich mich da schwer gemacht habe, weiß ich nicht. Das da ähm, ist das wahr, glaube ich. Für, also, ich bin auch nur seit ähm, äh, 23 Jahren äh, politisch aktiv. Ähm, deswegen kann ich nicht über die Zeit davor äh, richtig sprechen. Aber das ist für mich persönlich auf jeden Fall die erste äh, Räumung, wo es einen Tunnel gab. Äh, das wurde ja äh, monatelang äh, gebuddelt. Ähm, dann gab es eine Betonkammer, wo eine Person sich verschanzt hatte am Tag der Räumung. Da und die Polizei ist da auf dem Bild am buddeln und ich habe äh, mit äh, Baumpflegertechnik äh, mich von Baum zu Baum geangelt gehabt an dem Tag, um dann direkt über die äh, Polizisten, die am Schuften waren, äh, zu klettern. Äh, auch wir hatten ein paar lustige Nummern, zum Beispiel wie so Kopf über Polizeimütze klauen, Friesbinder mitspielen und wieder hoch. Edge ab und nicht gekriegt oder kleiner Bagger besetzen und wieder hoch, weil die haben mit Bagger gebuddelt zwischendurch. Genau, und so im Tunnel äh, ist es wichtig, äh, dass es stabil ist, dass es Lüftungsschächte gibt, Kommunikationsschächte. Ähm, danach gab es ein paar Jahre später im Hambi äh, noch ein viel, viel größeres Tunnel, wo die Polizei sogar mehrere Tage äh, benötigt hat zum Räumen. Ähm, genau, da bin ich, da haben wir Seile gespannt mit so von Baum zu Baum springen, also pendeln. Und da Hängematte und dann Plane und dann haben wir äh, da direkt über das Ding. Und das war einen ganzen Tag hat die Räumung von diesem Tunnel geräumt. Das, und äh, der Punkt ist, also die Idee von Tunnels ist, ähm, die Polizei kann nicht mit schwerem Gerät kommen, wenn Menschen unter der Erde sind und das nicht so stabil ist für schwere Geräte. Und dadurch muss sie zuerst unten räumen, bevor sie ähm, dann überhaupt die Leute aus den Bäumen holt. Das war die Idee, um die Räumung äh, zu erschweren. Die, die Idee kommt meines Wissens aus England, wo sie sogar nicht nur äh, äh, Kletteinheiten der Polizei, sondern richtig Einheiten haben, die darin spezialisiert sind, äh, Menschen aus Tunnels zu holen. Na? Ja, genau. Jetzt, es ist war dunkel geworden, die waren immer noch am buddeln. Und ihr seht den kleinen Bagger oben auf dem Bild. Den, äh, da habe ich mich auch mal wieder, als er unter mir war, auf Dach abgeseilt, damit er nicht mehr arbeiten kann. Und dann sind die Polizisten auf ihren Bagger geklettert, dann bin ich wieder hochgeklettert. Läuft sehr gut mit einer äh, Doppelseitechnik, wo man nichts umbauen muss, vom hoch und runter. Es ist eine Flaschenzugtechnik, die super gut geht dafür. Nur als kleiner Tipp für äh, Kletterkundige. Genau, das ist auch noch ein Bild davon. Das kommt das letzte, glaube ich. Äh, genau. Genau, äh, wir haben, ja, ich hoffe, ihr folgt mir gut. Ich habe äh, noch eine kurze Geschichte. Ähm, genau, es geht um Gefahr. Ich bin gefährlich. Genau, ja. Wir bleiben in dem Kapitel einfach, Genau, das ist, äh, stimmt, das ist im gleichen. Ähm, der Text fängt mit einem Video an, deswegen frage ich meinen Techniker, <lacht> weil ähm, den ersten Absatz aus der Kurzgeschichte habe ich nicht ich gesagt, sondern es wurde im Fernsehen im NDR äh, 2010 ausgestrahlt und ich lasse lieber das Original sprechen und ich hoffe, ihr könnt den Ton gut hören. Wir teilen den Bildschirm, damit ihr statt der Präsentation äh, das Video seht. Absolut nervig und das ähm, ist absolut krank, was sie macht immer die Sorge um den Menschen, die, uns, die also uns veranlasst, überhaupt tätig zu werden, sonst könnten wir sie ja hängen lassen. weil die ist ja so verrückt, dass sie gar nicht wieder runterkommt, freiwillig manchmal. Sie ist frei und dann klettert sie auf das nächste Ding und macht irgendwas. Und das können wir unablässig, ist ja eine bestimmte Motorik, die da, als wenn wir eine Maschine anstellen. Und das ist ein Störfaktor, das muss man irgendwann nochmal unterbinden. Bedeutet das dann auch, dass man jemanden, der besonders nervt, auch besonders auf dem Kicker hat, auch schon im Vorfeld? Das wäre denkbar, aber im Moment ist es kein Thema. Wenn der Castro kommt, werden wir sehen, wie wir das abarbeiten. Also was Sie andeuten, ist nicht undenkbar. Da sind Auszüge aus einem Fernsehinterview mit dem Lüneburger Polizeipräsidenten Friedrich Niehörster. Gegenstand des Gesprächs war das Eichhörnchen. Das Interview sorgte für Wirbeln, bis in den Landtag hinein. In der Öffentlichkeit wurde Herr niehörstadt zwar verteidigt, intern hatte er inzwischen einen Maulkorb bekommen. Öffentlich darf er sich nicht mehr über das Eichhörnchen äußern. Warum er sich jemals auf diese Art und Weise geäußert hat und warum ein Polizeipräsident sich so stark für jemanden interessiert, der lediglich in Bäumen demonstriert, das frage ich mich wirklich. Ich selbst bin ihm nie begegnet. Dementsprechend kennt er mich persönlich gar nicht. Er fühlte sich möglicherweise in seinem Feinbild der nervigen, kletternden Demonstrantin bestärkt, als er das zitierte Interview gab. Denn die Lüneburger Gerichte handeln gerne nach dem Willen der Polizei. Als ich im November 2008 vor einem Castortransport präventiv festgenommen wurde, stammt der Beschluss vom Amtsrichter hobro bereits vor meiner Anhörung fest. Der Polizeidirektor hatte sich zuvor lange genug mit ihm unterhalten. Setze aller, Zitat aus dem Gerichtsbeschluss, angesichts des Gefährdungspotenzials der amtsbekannten renitenten Betroffenen und die Betroffene ist eine amtsbekannte Kletteraktivistin, die kaum eine Gelegenheit ungenutzt lässt, um etwa gegen Baumfällungen und Kastortransporte zu protestieren, diente dem Beweis meiner Gefährlichkeit und rechtfertigten die Anordnung der viertägigen Präventiven in Das klingt sehr nach dem Störfaktor, der unter, unterbunden werden muss. Doch es geht, nicht nur, es geht nicht um die eigentliche Gefährdung, sondern darum, dass die Herrschaften sich ungern an der Nase herumführen lassen, und ungehorsam überhaupt nicht vertragen. Dafür spricht auch die Reaktion einer weiteren Robenträgerin aus Hannover in einem anderen aktivistischen Zusammenhang. Amtsrichterin Busch verurteilte mich nach einer Kletteraktion gegen einen Kastortransport zu einem hohen Bußgeld mit der Begründung, ich hätte ein früheres Bußgeld von 5 Euro nicht gezahlt. Dies zeige, wie uneinsichtig ich sei. Das Urteil diene der Generalprävention, schrieb sie. Im Namen des Volkes erklärte sie dann, Klettern sei gefährlich. Richterin Busch hat vom Klettern keine Ahnung, aber Deutungshoheit über dessen Gefährlichkeit. Herr Nierhörster kennt mich nicht, behauptet aber, zu wissen, wie nervig ich sei. Und das Gericht findet das wiederum in Ordnung. Das ist die schöne Welt. Der vorgegebenen Rechtsstaatlichkeit. Bei einer Gesamtschau sind die Äußerungen des Polizeibeamten scharf formuliert und durchaus deutlich überspitzt. Die Äußerungen sind aber kein Angriff auf die Persönlichkeit der Kletteraktivistin, sondern eine noch verständliche, hinzunehmende Abwehrreaktion gegenüber ihren waghalsigen Aktionen schrieb das Lüneburger Verwaltungsgericht. Stimmt, Klettern ist gefährlich, das hatte ich schon wieder vergessen. Ach, und als bekannte Person des Zeitgeschehens muss ich anscheinend mehr Kritik hinnehmen als andere Menschen. So verstehe ich das Gericht. Es sind nicht meine Worte, sondern die eines Gerichts, das mich zu, zu einer Person des Zeitgeschehens erklärt. Lustig ist es, weil die Kolleginnen eines Amtsgerichts neulich verfügten, die Polizei dürfe mich erkennungsdienstlich behandelt, ja, um in der Zukunft eine Identifizierung meiner Person zu erleichtern. In der Akte ist wiederum natürlich die Rede von einer amtsbekannten Kletteraktivistin. Das muss jetzt ja uns Zweck der Stimmungsmache drin sein. Nach dem Motto, die Frau kennen wir, die ist absolut nervig. Widersprüche sind nicht schlimm, sofern sie der Erhaltung der Ordnung und der Ersatzbestrafung dienen. Ich will diesen Rechtsstaat lieben, aber ich schaff's einfach nicht. Frei nach einem Songtext von Fanny von Danen. Genau. Ähm, hier haben wir eine Freiheit für die Eichhörnchen als Bildchen eingeblendet, ge also eingefügt gehabt. Ähm, und ich habe die Aktenzeichen vom Verwaltungsgericht Lüneburg, wo äh, erst diese, diese Klage lief. Also gegen die Aussage vom Polizeipräsidenten, die ihr gesehen habt, gab es äh, ein zivilrechtliches Verfahren. Aber das Gericht hat eben gesagt, als äh, Persönlichkeit des Zeitgeschehens muss ich das wohl hinkaufnehmen. Äh, nehmen. Und umgekehrt denke, man kann Polizisten sagen, sie sind verrückt, nervig und krank. Wenn die, wenn die das zu mir sagen dürfen, finde ich, so, nur so. Ähm, aber genau, in dem Buch geht es auch äh, um das Thema Repression, deswegen wollte ich diese Kurzgeschichte auch vortragen. Ähm, ich habe versucht, äh, mich auch ein bisschen lustig drüber zu machen und das... Ähm, äh, gibt ein bisschen Kraft äh, zum weitermachen aber äh, Repression ist auch eine Sache, die man erst nehmen muss und soll wenn man nachhaltig Aktivismus äh, machen will ich selbst bin seit über 20 Jahren aktiv und äh, trotz der ganzen äh, Repressionserfahrung äh, weiter aktiv weil ich äh, mich vor Gericht äh, wehre, weil wir mit, äh, äh, äh, Aktionen, äh, uns mit kreativen Aktionen dagegen wehren uns gegenseitig motivieren, weil es viel Solidarität weil ich eigentlich nur in dieser Kette vom Widerstand nur ein Glied bin und äh, wenn ein Glied fehlt, dann findet zwar keine Aktion statt, aber jedes Glied ist genauso wichtig und wenn die Person auf einzelne Person fokussiert, äh, muss die Antwort äh, sein, gemeinsam sind wir stark, äh, allein machen sie sich nicht ein, das ist nicht nur eine äh, Parole, sondern das ist real und deswegen wollte ich euch gerne trotzdem noch äh, was zu diesem Landzeitgewahrsam äh, erzählen. Äh, kurz ähm, das ist ähm, ähm, also 2008 bei meinem castor er, erfolgt. Äh, 2006 war ich überwacht worden vom Mobilisiertes Einsatzkommando. Äh, und das wurde für rechtswidrig erklärt. Und weil mich äh, diese rechtswidrige Überwachung mich nicht eingeschüchtert hätte, laut Gefahrenprognose müsste man mich jetzt einfach vier Tage vor dem castor festnehmen. Und äh, vor Gericht kam ich an und da war der Gerichtsbeschluss schon äh, anderthalb Seiten schon geschrieben. Angeblich wurde ich angehört aber dann hat der Richter äh, seinen Beschluss vorgelesen, der schon geschrieben war, äh, vor meiner Anhörung. Das ist, äh, der hat, äh, im Rechter gibt es eine Anhörung, das heißt, der wurde eingehalten, im Protokoll steht, schön, ich wurde angehört, aber real fand das natürlich nicht statt. Und ich landete dann Gewahrsam mit so einer Gefahrenprognose, äh, das ist, ich, was ich in eine Kurzgeschichte ein bisschen äh, vorgelesen habe, Angesichts des Gefährdungspotenzials der amtsbekannten, renitenten Betroffenen darf nicht abgewartet werden, bis der Kastor-Zug vor den Toren Lüneburg steht. Aha. Äh, ich habe damals ein Wort gelernt auf Deutsch, nämlich das Wort renitent. Und äh, ja, vielleicht ähm, eigentlich ein Lob, finde ich. Aber das war dieser vorgefertigte Text. Das da äh, nur äh, zur Dokumentation, das habe ich aber schon in der Kurzgeschichte erläutert, ähm, das äh, Verwaltungsgericht Lüneburg hatte auch eine Pressemitteilung äh, zu der abgewiesenen Klage, dass der Polizist äh, darf sagen, was er will, weil ich äh, Persönlichkeit, äh, eine per bekannte Persönlichkeit bin. Also ich finde das sehr übertrieben, weil äh, Person des Zeitgeschehens meiner Meinung nach nicht jemand, äh, der vielleicht ein bisschen in Lüneburg bekannt ist und der Kletter oder aktivistischen Szene, sondern äh, darunter würde ich eher so Promis, die äh, Millionen Klicks auf ihre YouTube-Kanäle haben. <lacht> Aber gut, Gerichte sind ja kreativ, wenn es darum geht, einen Polizeipräsident äh, äh, ja, äh, von jeder Verantwortung äh, freizusprechen. Okay. Ähm, genau, dann habe ich ein paar Bilder, also drei Bilder eingefügt, äh, damit man sich ein bisschen vorstellen kann, äh, was das ist. Äh, Vier Tage in so einer Zelle zu sein, ohne richtigem Tageslicht, ohne gar nichts. Und ähm, das war im Zusammenhang mit äh, Dani bleibt auch wieder Thema. Und heutzutage, das ist bei den meisten Camps auch so, dass es ein Out-of-Action-Team und ein Out-of-Action-Camp gibt. Ähm, das heißt, emotionale Erste Hilfe. Das heißt, ähm, wenn ich mir bei einer Aktion einen Arm gebrochen habe, ich gehe ins Krankenhaus, lasse ich das behandeln. Wenn ich bei einer Aktion ähm, ein, genau, ja, vielleicht sollte ich darauf hinweisen, äh, genau, das geht schon um Repression äh, für Menschen, die äh, vielleicht traumatisiert sind und so, das ist vielleicht nicht einfach, äh, damit umzugehen. Ich, ich habe vergessen vorzuwarnen, es tut mir leid, das wurde mir gerade gesagt, danke für den Hinweis. Äh, genau, also wenn du eine Verletzung am Arm hast, dann wirst du behandelt. Wenn du eine seelische Verletzung hast, das ist genauso wichtig, diese zu behandeln und weiterhin aktiv sein zu können. Und das thematisiere ich, äh, der Umgang mit emotionaler Erstehilfe, der Umgang mit Trauma äh, thematisiere ich in diesem Buch, weil ich persönlich durch diese vier Tage äh, präventiven Gewahrsam eine sogenannte posttraumatische Belastungsstörung äh, entwickelt habe. Weil wegen der Ohnmachtssituation, damals wusste ich nicht, dass man ohne jemandem einen Vorwurf zu machen, diese Person einfach präventiv äh, festnehmen kann und tagelang einsperren kann. Das ist äh, sogar verschärft worden seitdem. Das ist nämlich, was die neuen Polizeigesetze mit sich bringen, diese Möglichkeit. Die Polizei macht nicht immer davon Gebrauch, aber kann. Und das ist eine Drohung, das wird auch schnell äh, missbraucht, wie in dem Fall da. Weil es wurde gesagt, es geht darum zu verhindern, dass ich vielleicht, wenn der Kastor kommt, eine Ordnungswidrigkeit begehe. Und äh, diese Ordnungswidrigkeit ist nur gegeben, wenn man sich tiefer als 4,80 Meter abseilt über eine Bahnanlage. Die erste Kurzgeschichte in dem Buch äh, zeigt sogar, dass ich äh, freigesprochen wurde für eine Aktion, äh, wo man einen Atomtransport blockiert hatte, weil eben äh, oberhalb, außerhalb vom Licht, Regel Lichtraum. also... Für die Luft gibt es einfach kein Gesetz. Das ist das Problem in dem Kommen Sie da runter. Ähm ja, warum denn? Es gibt kein Gesetz, das sagt, ich soll mich horizontal bewegen. Genau. genau, was ich erlebt habe in diesem Gewahrsam, deswegen habe ich dieses Bild jetzt eingeblendet. Das ist ein bisschen hart, aber ich glaube, ihr könnt das lesen. Auf jeden Fall, falls ihr die Präsentation auf Vollbildschirm habt, seht ihr das. Ähm die Polizei hatte in ihre Gänge. In Braunschweig wurde ich mitgenommen, damit ich nicht in Lüneburg im Knast bin, damit keiner äh, Solikundgebung macht oder so. Ähm, da wurde, äh, da war eine Ausstellung in den Gängen. Und wenn man klingelt, um auf Klo äh, durchgelassen zu werden, muss man an dieser Ausstellung vorbei. Da stand äh, Kopfstoß gleich kopflos und eine Delle in der Wand mit einem Holzrahmen. Man fragt sich auf Kopfhöhe natürlich. Dann gab es ein Zellenbild, äh, äh, gut, in so einer Zelle war ich ja auch und dann gab es auch noch Fesselungsmethoden, darunter diese seitliche Fesselung mit Händen und Füßen im Rücken, die eigentlich verboten ist, äh, das ist ein Verstoß gegen die äh, äh, äh, Forderungen vom Europäischen Komitee gegen Folter und Folterähnlichen Behandlungen. Ähm, aber selbst das hat die Gerichte im Nachhinein nicht groß interessiert, aber wenn man so mehrere Tage lang keinen Satz äh, formuliert bekommen, immer so kommen, immer tagelang ähm, klingeln muss, also ellenlang klingeln muss, um überhaupt auf Klo zu gehen, dann dort darin eingesperrt wird, ähm, wenn man auf sowas psychisch nicht vorbereitet ist, es, ähm, ich hatte darin äh, einen, damals einen äh, nervlichen Zusammenbruch. Ähm, ich komme aber gleich auch auf, was mir geholfen hat, aber hier erstmal, wie die Gerichte darauf reagieren, also auf dem hat ist natürlich kein Verlass. Es steht hier, die in den Fluren der Gewahrsamräumlichkeiten seiner Zeit angebrachten Fotos von gefesselten Personen mögen zwar geschmacklos gewesen sein, bewirken aber keinesfalls, dass der Gewahrsamvollzug eher durch, infolge von Einschüchterungen durch das auf den Fotos dargestellte Recht widrig wird. Weiteres Zitat. Äh, habe ich äh, glaube ich weiß nicht mehr ob ich das noch habe nee. äh, ein weiteres Zitat war dass die Forderungen vom Europäischen Komitee gegen Folter und folterähnlichen Behandlungen äh, das Gericht nicht interessiert dann wissen wir woran wir sind und ähm, dazu vielleicht ähm, in dem Buch erzähle ich auch ein bisschen wie man äh, damit wie ich damit umgehe und äh, gerne auch in Lesungen und so ähm, für mich persönlich äh, war wichtig, dass ich einen Vortrag von Out of Action äh, zum Thema äh, äh, Trauma äh, besucht hatte und deswegen sensibilisiert war. Ich empfehle richtig äh, für Leute, die nachhaltig, aktivistisch dabei sein wollen, diese Vorträge. Ähm, Im Grunde genommen wird gesagt, dass wenn du ein Trauma entwickelst, das ist eine gesunde Reaktion auf ein krankes System ist. Aber du brauchst ähm, Trotzdem ein Umgang mit diesem kranken System, weil du nun mal darin lebst. Und das finde ich äh, sehr wichtig äh, als Ausgangspunkt. Ich bin nicht daran schuld, sondern es ist ganz normal, meine Reaktion. Jetzt muss ich gucken, aber wie ich weiterleben kann äh, mit diesen Umständen. Und da ist Solidarität sehr wichtig. Und es ist auch sehr wichtig, sich professionelle Hilfe, zum Beispiel durch Psychologen, die vielleicht auch ein bisschen Verständnis für politischem Engagement haben, zu holen. Äh, professionelle Hilfe darf kein Tabu sein in unseren Bewegungen, wenn wir nachhaltig äh, politisch äh, aktiv sein wollen. Aber Solidarität ist auch unsere Waffe. Und Was mir in der Situation damals äh, geholfen hat, ist ähm, dass ähm, irgendwann Menschen eine Mahnware vor äh, dem Gefängnis äh, organisiert haben und ich sie gehört habe. Das heißt, ich hatte ab dem Zeitpunkt nicht mehr dieses Gefühl ähm, alleine zu sein. Ähm, das hat mir Kraft gegeben. <lacht> und äh, genau und das andere ist ähm, ich habe äh, in dieser gewahrsam situation plötzlich einen Polizist in meiner zelle gehabt der kam rein und sagte äh, machen sie was gegen diese ganzen anrufe hilfe hilfe so äh, was welche anrufe da wurde auf Indie-Media, auf dem Castor-Ticker und so weiter die Telefonnummer äh, von der Polizeistation, wo ich in Gewahrsam war, äh, veröffentlicht. Und die Leute haben einfach da angerufen und nach mir gefragt, wie geht es ihr? Warum haben sie die eingesperrt? Muss das wieder an? Konnte man mich hören Ja, wir ja, hatten eine kleine Technik. <lacht> Alles gut. Äh, und äh, ja genau, die, die Leute... Genau, Die Leute haben einfach bei der Polizei angerufen und da sind mehrere hundert Anrufe eingegangen und die Polizei ist komplett durchdreht. Und deswegen war der Polizist herumheulend äh, in meiner Zelle, dass ich ja was dagegen machen. Ich meine, tut mir leid, aber A ja, wusste ich davon nichts und B, was soll ich da machen? Ich habe ihm gesagt, ja lassen sie mich frei, dann hören die Telefonate auf. Gut, hat nicht so einfach funktioniert, aber ähm, es hat mir in dem Moment sehr viel äh, Power gegeben. Und an dem Zeitpunkt, wo ich äh, am Tiefpunkt war, ging es mir doch wieder gut, der Umstände halber. Und deswegen habe ich heutzutage zum Beispiel äh, eine Alarmliste, das ist ähm, in Form von SMS-Verteiler, E-Mail oder Telegram-Channel. Am Ende werde ich das in den ähm, geteilten Notizen ähm, reinschreiben, glaube ich. Äh, und diesen äh, Kanal äh, kann man abonnieren und äh, man kriegt eine Nachricht oder eine SMS. Drauf steht, äh, dass ich wieder festgenommen worden bin. Also, wir nutzen das nur, wenn es mir richtig schlecht geht mit der Situation, wenn ich verletzt werde, wenn unklar ist, wie lange ich festgehalten werde. Und wir, ähm, dann steht eine Telefonnummer und dann können die Leute sich nach mir erkundigen. Und erfahrungsgemäß äh, hilft das mir. Und ich habe auch sogar einmal erlebt, dass ähm, die mich rausgeschmissen haben, und sogar äh, mir nicht mal erlaubt haben, mich wieder anzuziehen, sondern nachher durchs Fenster meine Klamotten geworfen haben und gesagt: Ja, ziehst du dich jetzt vor der Tür wieder an, wir wollen dich nicht mehr sehen. Also wenn es doch, denn doch nicht so wichtig ist, ähm, lassen sie mich auch äh, frei, weil Leute Druck machen. Und dieses Gemeinsam sind wir stark, ist nun mal ähm, nicht nur eine Parole, sondern es ist greifbar. Das ist mein Umgang damit, weil ich das Gefühl habe, die Polizei fühlt sich beobachtet und äh, das ist für mich besser. Jeder soll seinen Umgang, Umgang finden und ich finde, sollte sich keiner schämen dafür, dass er ein ein Trauma entwickelt hat, oder dass er Schwierigkeiten im Umgang mit Repression Ich finde es wichtiger, das anzusprechen, um Lösungen, Umgang damit zu finden Und wie ihr seht, diese Geschichte war 2008 Klar, das prägt mich immer noch, ich bin noch sehr emotional, wenn ich davon spreche Aber ich mache weiter und ich bin weiterhin politisch aktiv Und das ist, glaube ich, das Wichtigste dabei Genau Ja, die Stunde ist ja um und das waren die vier Texte, die ich ausgewählt hatte ähm, ich denke von der Länge passt das ganz gut und ähm, ich hoffe, ich habe euch nicht erschlagen. Manchmal ende ich mit einer ganz kurzen Geschichte, die ein bisschen lustiger ist. Wenn ein paar Leute Plus Plus machen, lese ich die noch kurz vor. Das ist nur eine Seite, wenn nicht, können wir auch da beenden, das ist wie ihr wollt. Ich möchte euch nicht äh, damit... Äh, also ich möchte, dass ihr mir noch folgen könnt. Okay, okay, okay, okay, okay. okay. Dann, ähm, es geht um das Militär, weil das Thema hatten wir noch nicht. Einradfahren, nicht nur klettern. Damit ihr wisst, äh, in einem Burg geht es nicht nur ums Klettern und man kann äh, andere Fähigkeiten haben. Ich mag gerne, weil er zeigt auch, oh, ist einfach lustig. Also mir macht Spaß. Ein Einradfahren. Bundeswehr und Polizei haben keinen Humor. Bundeswehrsoldaten, die eine Übung auf dem Marktplatz durchführen, dürfen nicht als Slalomstangen für das Einradfahren genutzt werden, obwohl die Soldaten so schön gerade stehen. Die militärische Propaganda kann ich nicht einfach so stehen lassen, vor allem wenn das Spektakel auf meinem Nachhauseweg stattfindet. Du hast den Verstand verloren, findest ihn nicht mehr, findest ihn nicht mehr, denn du hast den Eid geschworen bei der Bundeswehr her singe ich bei meiner Slalomfahrt durch die Bundeswehrstangen. Das Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei, die mich zur Gefahrenabwehr festnehmen will, dauert gut eine Viertelstunde. In Slalomfahren sind die Uniformierten nicht geübt und ihre Durchsagen stören das Ganze mehr als meine künstlerischen Übungen. Aber was soll's? Das öffentliche Auftreten der Bundeswehr soll die Menschen davon überzeugen, dass man Hunger mit Panzern stillen kann, dass hunderte von zivilen Todesopfern als Kollateralschaden bei Fehlbombardierungen im Kampf gegen Terrorismus eine Notwendigkeit sind. Gefährlich dagegen sind die Kritikerinnen dieser Politik, insbesondere wenn sie ihre Meinung mit ungewöhnlichen Mitteln zum Ausdruck bringen. Zitat aus einer Akte. Die Verursacherin störte eine genehmigte Übung der Bundeswehr auf dem Marktplatz, in dem sie mit einem Einrad zwischen Soldaten fuhr und diese anpfiff. Einem Platzverweis kam die Verursacherin nicht nach, in Gewahrsamnahme. So heißt es in der Vorgangsnummer 2006-00829567 der Lüneburger Polizei. Und weil meine Tatwaffe, das Einrad, zumindest genauso gefährlich für die öffentliche Sicherheit und Ordnung wie ich, ist, wie ich, erhielt ich es bei einer Entlassung aus dem Gewahrsam gefesselt zurück. Die Pedale war gefesselt. Bitte merken, auf dem Lüneburger Marktplatz wird ein Einrad von den Behörden als gefährlicher angesehen, als Panzer, Fackeln und Schusswaffen. Genau, wir haben als Text, ist dann, ähm, was äh, ich zitiert habe, äh, diese äh, Akten auszuprobieren. Genau, also man kann auch Spaß haben gegen die Bundeswehr. Ja, vielen Dank, äh, Cécile, an dich. Ähm, und ich finde, das waren sehr gute Beispiele, dass das, was die Oberbürgermeisterin Simone Lange gesagt hat, nämlich der Rechtsstaat schützt auch unsere Interessen in sehr vielen Fällen nicht zutrifft. Ich würde mich sehr freuen über Fragen. Ich sehe schon einige Personen tippen. Ähm, vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen Kommentar oder die ein oder andere Frage. Ansonsten wollte ich noch einmal hinweisen, dass ich auch die Notizen erweitert habe. Ich habe da noch ein paar Links zu YouTube-Videos reingepackt. Zum einen die Debatte zwischen einem Vertreter der BI, einer Vertreterin der Besetzung und den Investoren, dann einen Waldspaziergang und den Baumhaussong. Ja, die allerwichtigste Empfehlung aus der Linkliste ist der Baumhaussong. Vielen Dank an den Chor, der das interpretiert hat. Und ansonsten ähm, kommt da jetzt von Cecil noch die Alarmliste rein. Und was ich auch ergänzt habe, als es um die Datensammelwut vom Verfassungsschutz ging, ist der Link zu datenschmutz.de. Wer das nicht kennt, ähm, guckt euch das an. Da könnt ihr so Auskunftsersuchen generieren, mit denen ihr nachfragen könnt, was so verschiedene Behörden, also Polizei und Verfassungsschutz etc. so über euch gespeichert haben. Das ist immer wieder sehr erhellend. Genau, und ansonsten ähm, gibt es hier ein... Danke schön im Chat. Ähm, cool. Und vielleicht auch äh, für dich, Cecile, Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Es haben sich mehrere Leute zwischendurch abgemeldet, weil sie andere Termine hatten und sich aber bedankt. Ähm, ja, und insgesamt freue ich mich auch sehr, dass äh, ich so ein bisschen an den Namen, mit denen ihr euch hier eingetragen habt, sehen kann, wer so da ist und wo ihr so herkommt. Besonders äh, gefreut hat mich, ähm, Leute aus Ravensburg zu sehen von der Baumbesetzung. Sehr schön. Äh, liebe Grüße dahin. Genau, und wenn ihr habt, ihr auch vielleicht anti strukturen und so, die ihr aus Bava bleibt? Also, vielleicht habt ihr auch noch ein bisschen was zu erzählen, weil es ja eine Soli-Lesung für euch ist. <lacht> ich dachte, ich habe viel Raum eingenommen, aber ihr könnt vielleicht noch ein paar Sachen zu, wie ihr organisiert seid, Anti-Repressionen so, vielleicht interessiert das die Leute. Dachte ich, wie du willst. Der aktuelle Stand der Dinge ist, dass es eine Anzeige der Investoren ausschließlich gegen mich gibt wegen Hausfriedensbruch, was wahrscheinlich dem geschuldet ist, dass sie mich halt namentlich kennen, auch weil ich die Person in dem Streitgespräch mit den beiden Investoren war. Das hat schon was etwas Skurriles, also dass die Investoren anfragen, ob irgendwer von uns bereit sei, sich mit ihnen zu treffen um dann danach nur gerade mich anzuzeigen. Ich habe bisher die Ermittlungsakte dazu nicht vorliegen, aber wie gesagt, es richtet sich momentan nur gegen mich und ähm, was sonst noch alles läuft, können wir nur mutmaßen, aber die Oberbürgermeisterin behauptet, die Baumhäuser seien irgendwie baurechtlich nicht zulässig oder sowas. Naja, auf was für Ideen eben Leute so kommen. Also im Hambi musste ja auch mal der vermeintliche Brandschutz der Baumhäuser dafür herhalten, dann Räumungsvorwand zu sein. Und so funktioniert das eben in die eine oder andere Richtung, dass Dinge vorgeschoben werden, um zu räumen oder eben auch nicht zu räumen. Also auch die Aufhebung des schon durchgesickerten Räumungstermins, den es bei uns gab, liegt vermutlich ja nicht ausschließlich an den hohen Corona-Zahlen und der Corona-Mutation in Flensburg, sondern eben auch an einer sehr, sehr großen Mobilisierung und sehr, sehr vielen Leuten, die geschrieben haben, na klar, kommen wir nach Flensburg, wenn da tatsächlich geräumt wird. Dafür an der Stelle auch nochmal ein Dankeschön. Das war richtig, richtig ja. beeindruckend ähm, oh, zu, zu merken, wie ja. viele Leute hinter uns stehen, wie viele Leute sowohl in der Stadt als auch ähm, international und äh, über ganz Deutschland verteilt gesagt haben, ja, na klar, würden wir im Zweifel kommen. Das war sehr rührend und ähm, wir hoffen, dass das auch wieder so ist, weil wir sind ja nach wie vor durchaus räumungsbedroht, können aber überhaupt nichts zum Zeitpunkt sagen, das ist alles sehr stark Kaffeesatz lesen, aber wir freuen uns immer über Besuch und Unterstützung und äh, genau, macht gerne mit. Kletterfrage, vielleicht magst du dazu was sagen. Die Frage ist, wie klettert Mensch eigentlich ein eckiges Betonbankgebäude hoch? Ähm, es kommt sehr auf das Gebäude an, also Kletterer haben in der Regel einen Blick dafür und dann kommen auf deinen ähm, Kletterstandard. Ähm, es gibt zwei Möglichkeiten, je nachdem wie man sich sichern kann. Also ich bin nicht jemand, der komplett Freeclimbing macht und Solo klettert. Es gibt Leute, die sowas machen, aber die sind noch ein bisschen anders fit. Ähm, man kann entweder mit Selbstsicherung machen oder mit Vorstiegsklettern und Ankerpunkte legen. Äh, das Gebäude, was ich gezeigt habe, zum Beispiel, da war die Vorrichtung äh, für den Aufzug der Fensterputzer, die uns ähm, genutzt haben. Man musste die ersten 6 Meter Sandstein klettern an einem, Blitz, an einem Sandstein- und Blitzableiter. Das war ungesichert, das musste man da vorsichtig sein. Dann circa ein Meter Schritt zum nächsten Gebäude und hochklettern. Zum Beispiel, das ist ein Beispiel. Wenn du äh, Säulen hast, ob sie viereckig oder rund sind, je nachdem, das ist mit den Schlingen ein bisschen schwieriger. Wenn sie sehr groß sind, muss man manchmal zu zweit machen, um sie gegenseitig helfen. Ähm, und es gibt Gebäude, wo man leider nicht hochkommt. Oder man bricht eine Leiter mit oder man kommt vom Nebengebäude. Also manchmal haben wir keine Stunde Spaziergang über Dächer gemacht, bis wir das richtige Gebäude erreicht haben. Es gibt keine vorgefertigte Lösung, wenn man ein Gebäude hochklettert, weil es eigentlich gar nicht so vorgesehen ist. Es sind auch schon Leute an so ähm, Metallseilen hochgeklettert. Das ist vielleicht an der Stelle auch noch irgendwie eine ganz sinnvolle Ergänzung. Also ich muss da zum Beispiel an die Leute denken, die den Funkturm in Berlin hochgeklettert sind als Soli-Aktion für die ähm, e staudamm leute also da haben Leute einen Sabotageakt verübt an einem riesigen Staudamm-Projekt und ähm, dann äh, sind Leute dafür eine ganze Weile lang im Knast gelandet und äh, es gab dann eine Solitour, wo Leute durch Europa getourt sind und so alles Mögliche erklettert haben, sehr beeindruckend. Also die waren ähm, auf dem Petersdom und auf dem Wiener Prater und äh, waren eben auch in Berlin und sind da den Fernsehturm hoch und das haben sie gemacht, indem sie... Äh, an so Metallseilen hoch sind. Da sollte Mensch aber wissen, das hat einen sehr hohen Materialverschleiß. Also unterschätzt das nicht. Das kann sehr schnell euer Sicherungsmaterial kaputt machen. Genau, Sicherheit geht vor, ne? So, und ansonsten sehe ich jetzt erstmal keine Fragen mehr. Wenn es nichts gibt, dann würde ich das an der Stelle beenden. Ähm, ich werde sicherlich bei Gelegenheit aus Lüneburg erfahren, ob das mit der Aufzeichnung funktioniert hat und wenn das geklappt hat und das dann irgendwann online ist, dann werden wir das sicherlich auch bei uns auf unserem Twitter-Kanal verbreiten. Ähm, das ist ja vermutlich auch das, wie die meisten von euch zu uns gekommen sind. Wir haben es auch über ein paar Listen geschickt, da werden wir das natürlich im Zweifel auch verlinken, wenn das dann online steht. Und ansonsten, wie gesagt, freuen wir uns über Besuch und freuen uns, wenn ihr an der einen oder anderen Stelle auch eigene widerständige Aktionen macht und oder weitermacht. Äh, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, Cécile. Vielen Dank an die Technik. Und ähm, äh, see you on the barricades.